Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roche, dem Videoblog rund ums Thema Digital Marketing im Internet, zu erreichen unter www.fragdenroger.ch. Heute geht es ums Thema E-Mail Marketing Funnel bzw. Verkaufsfunnel. Was ist das genau? Worauf musst du achten? Wann nutzt du einen solchen Verkaufsfunnel bzw. E-Mail Marketing Funnel? Und wenn du noch etwas mehr zum Thema E-Mail-Marketing wissen möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 3 rund ums Thema des E-Mail-Marketings, auch mit der DSGVO und so weiter. Jetzt, wie gesagt, der E-Mail-Verkaufsfunnel bzw. Äh, der E-Mail-Marketing-Funnel. Da geht es darum, dass du während mehreren E-Mails, die der Kunde erhält, dein potenzieller Kunde erhält, dein Vertrauen entsprechend aufbaust und auf diesem Vertrauen dann schlussendlich einen Verkauf begründen kannst oder ergründen kannst, sage ich mal. Und zwar ist es so, dass du zum Beispiel beginnst mit einer Landingpage, auf dieser du dann zum Beispiel ein kostenloses E-Book anbietest, dieses kostenlose E-Book beschäftigt sich mit irgendeinem Thema, löst vielleicht die zehn wichtigsten Fragen rund ums Thema Digital Marketing oder was auch immer. Jedenfalls solltest du, wenn du schon E-Mail-Adressen einsammelst, auch entsprechende, ja ich sag mal, Top-Informationen abgeben und nicht nur so Wischiwaschi ein bisschen äh, drumherum quatschen, sondern wirklich auch alles miteinander entsprechend in so ein äh, E-Book zusammenpacken. Und dann sind die Personen natürlich eher bereit, dir entsprechend ein bisschen Daten abzugeben, sei das Vorname oder E-Mail-Adresse. Und dann beginnt natürlich im Hintergrund eine, ich sage mal, Kampagne. Mit dieser Kampagne fährst du dann mehrere E-Mails, so alle ein bis zwei Tage. Und mit diesen E-Mails baust du dann deine Reputation bzw. dein Vertrauen auf gegenüber dem Kunden, dem potenziellen Kunden um dann vielleicht so um das 6., 7., 8. E-Mail rum entsprechend einen Verkauf zu tätigen, zum Beispiel von äh, einem großen E-Book oder einem Videokurs oder einem Seminar und so weiter. Das heißt, die Sens in einem E-Mail-Marketing-Funnel ergründet darauf, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich gebe dir jetzt ein paar Informationen völlig kostenlos ab und du erhältst dann noch mehr Informationen rund um das ganze Thema und äh, der Schluss sollte dann dazu führen, dass du eine sogenannte Conversion bzw. einen Verkauf tätigst oder bzw. getätigt bekommst, so nicht du selbst, und dann eben entsprechend Umsatz generierst. Die Wahrscheinlichkeit wird klein sein, dass du ein Produkt wahrscheinlich schon sofort äh, direkt nach dem ersten Besuch auf der Webseite entsprechend verkaufst. Das ist sehr, sehr gering. Das ist auch ein kleiner, kleiner, sehr kleiner Prozentsatz mit dem du das so erreichen kannst äh, über deine Webseite. Und deswegen anerbietet sich natürlich ein sogenannter E-Mail bzw. Verkaufsfunnel. Wenn du so etwas aufsetzt, dann äh, solltest du auch wirklich darüber informieren gemäß DSGVO und alles drum und dran, äh, dass die Person dann noch mehr Informationen bekommt zu diesem Thema, damit sie auch klar darüber Bescheid weiß, ah, da kommen noch mehr E-Mails. Und im Zuge dessen hast du natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel etwas aus deinem äh, Videokurs herauszunehmen und das direkt zu präsentieren. Es ist zum Beispiel auch sehr, sehr vertrauenswürdig, wenn du einen Videokurs äh, anbietest oder zum Beispiel ein Seminar, dass du dieses Seminar irgendwie aufgezeichnet hast mit einer Kamera oder so und dann das dem Kunden entsprechend ein bisschen darlegen kannst, was er darin natürlich auch bekommt. Es macht sehr viel Sinn, auch um Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich äh, biete jetzt äh, diesen Videokurs und in diesem Videokurs hast du eben zum Beispiel dieses E-Mail, dieses eine E-Mail, was entsprechend äh, deinem, ich sag mal, deinem äh, Video, was du dort zeigst in einem Kursbestandteil, zum Beispiel Folge 6 oder 7 dass du da, ich sage mal, irgendetwas aus dem Kontext herausnimmst und dem Kunden mal zeigst, hey, so könnte das bei dir aussehen. Und dann kannst du schon vielleicht nach der vierten E-Mail ein kleines Angebot machen, ich sage mal, von 20% Rabatt. Wenn er darauf zum Beispiel noch nicht reagiert hat, dann schickst du ihm nochmal ein, zwei E-Mails und bei der, ich sage mal, sechsten, siebten, achten E-Mail, je nachdem wie groß dein Funnel beziehungsweise deine E-Mail-Kampagne natürlich ist, kannst du ihm dann einen Rabatt anbieten, den er fast nicht abschlagen kann, nämlich zum Beispiel 40%. Ich empfehle dir auch, dass du da nicht darunter gehst, sondern wirklich nur 40% normal Rabatt abgibst. Und wirklich nur dann, wenn du das Angebot verknappst, zum Beispiel bei der neunten E-Mail hat er immer noch nicht gekauft, dann kannst du ihm sagen, hey, wenn du in den nächsten 24 Stunden bestellst, dann bekommst du 55% Rabatt. Ich würde aber niemals über 60% Rabatt gehen, weil er ist ja schließlich und schlussendlich Umsatz, der dir verloren geht und nicht dem Kunden. Dann würde ich auch sagen, dass du darauf achten musst, gesetztenfalls nach der vierten E-Mail entscheidet sich der Kunde, okay, ich kaufe das für 20% Rabatt, was du mir jetzt gerade angeboten hast, ich finde das top. Da musst du natürlich sicherstellen, dass diese anderen E-Mails nicht auch noch versendet werden, weil es gäbe nichts Peinlicheres, als wenn dann plötzlich nach der dritten Mail, nachdem ich es gekauft habe, ich plötzlich eine Mail bekomme, du kriegst jetzt 40% Rabatt dann fühlt sich die Person ein bisschen verarscht und möchte vielleicht sein Geld zurück oder gibt dir eine schlechte Bewertung ab auf dem Online-Portal, wo du das zum Beispiel angeboten hast. Und die nächste Möglichkeit ist dann natürlich, wäre dann natürlich noch schlimmer, wenn zwar diese 40 Prozent, ich sage mal, in Anspruch genommen worden sind, wenn 20 Prozent noch zu wenig waren und dann diese 40% in Anspruch genommen worden sind, dass dann zum Beispiel die neunte E-Mail dieses hammergeile Angebot von 55 oder 60% Rabatt drinsteht. Dann machst du natürlich dich nicht gerade so vertrauenswürdig. Deswegen ist es wichtig, dass du da auch tunlichst darauf schaust, dass eben diese, dieser E-Mail Marketing Funnel genau dann aufhört, wenn die Person das schon gekauft hat. Meines Wissens ist das bisher nur richtig sauber möglich über den Anbieter ClickTip. Und ClickTip, da habe ich dir auch einen Link im Video drin, bzw. unter dem Video wo du dich mal darüber informieren kannst, was denn das genau ist, wie du das genau aufbaust. Da geht es auch ein bisschen um diese Click-Funnels bzw. um diese E-Mail-Marketing-Funnels bei ClickTip und das kann ich dir sehr ans Herzen legen, weil da kannst du wirklich spezifisch genau ein Ziel dieser Kampagne definieren und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann soll die Kampagne stoppen und Ziel in dem Sinne wäre ja im Prinzip, dass du einen Verkauf tätigst. Jo, dann sagt man auch zum Beispiel, warum solltest du diese 6, 7, 8 Mails verschicken? Das ist ganz einfach. Du brauchst Vertrauen gegenüber dem Kunden. Wie ich dir auch schon gesagt habe, du wirst nicht einen Besuch auf der Webseite haben und sofort wird gekauft. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Das ist natürlich klar. Aber du solltest schon darauf achten, dass du mehrere Leute auch zum Beispiel in deinen äh, E-Mail-Verteiler mit reinbringst. Weil im schlimmsten Fall, wenn die Person immer noch nichts gekauft hat, dann kannst du der Person immer noch deinen Newsletter zuschicken mit Top-Informationen, wie ich das zum Beispiel teilweise auch mache. Ich verschicke nicht so regelmäßig Newsletter, aber es geht äh, vor allem darum, dass die Person ich sag mal, immer wieder mal in, in Erinnerung bleibt äh, bei der entsprechenden E-Mail, die du dann schickst und vielleicht kannst du ja das ein oder andere Angebot trotzdem mal noch machen, weil bei Clicktip ist es so, dass du zum Beispiel ein Tech-basiertes E-Mail-Marketing hast. Das heißt, jedes Mal, wenn der Kunde zum Beispiel ein E-Mail geöffnet hat, kriegt er das Schild umgehängt, äh, hat das E-Mail geöffnet. Und äh, das funktioniert zum Beispiel bei listenbasierten e mail marketings nicht sehr gut. Da muss man die Listen miteinander abgleichen und dann wird es ein bisschen schwierig. Dann kann man zum Beispiel nicht hingehen und sagen, schick mir bitte nur an äh, die, die in der Liste A sind, aber nicht bitte in die, die in der Liste B äh, schon drin sind. Und äh, falls sie dann in beiden Listen drin sind, äh, hast du dann natürlich das Problem, dass du dann eine E-Mail vielleicht doppelt oder dreifach rausschickst. Gut, ich hoffe, ich konnte dir diesbezüglich ein bisschen weiterhelfen. Du kannst mir, wie gesagt, auch folgen auf den Social-Media-Kanälen. Alle Informationen findest du auf fragdenroche.ch und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Umsetzen deines E-Mail-Marketing bzw. Verkaufsfunnels.